Hallo und Servus beim aktuellen Vitaltipp. Heute habe ich Gerstengraspulver in der Hand. Lichtkraft-Power steht drauf. Hast du das schon mal gehört? Das ist etwas, das ist unglaublich wirkungsvoll. Ich nehme das sehr gern und schau mal, ob das für dich einen Sinn macht. Wenn ich dir jetzt aufzählen möchte, was das alles kann und bewirkt in einem Körper, da wäre ich gar nicht fertig. Ich habe da unten in der Info einen Link. Schau dir das einmal an ob das für die Stimmung ist. Und versuch es einmal, probier es einmal. Zum Beispiel am Abend als letztes Getränk. Du wirst merken, oh, das ist brutal, da kriegst du eine Lebensfreude und eine Lebenskraft. Will ich das am Abend? Nein, aber das wirkt über die Nacht und das wirkt über den Tag nachher. Und du hast eine Dynamik und eine Vitalität am Tag. Unglaublich. Ich wollte dir den Input geben. Vielleicht macht es einen Sinn für dich. In dem Sinn, wir sehen uns nächste Woche. Vierte Servus, mach's gut!